Hallo zusammen, wir sind bereit für ein neues Battle. Guten Morgen, Eddie. Guten Morgen, Daniel. In der letzten Serie hast du mir fast 500 Punkte abgenommen. Durchaus zu Recht. Da können wir gleich noch mal reinschauen. Ich war mit meiner Performance nicht ganz zufrieden. Vorher aber noch mal der Hinweis in der Beschreibung findet ihr auch den Zwischenstand. Und da hast du inzwischen die Führung übernommen. Knapp, aber 155 Punkte plus. Also jetzt muss ich äh, das erstmal wieder aufholen. Jawohl. Wir schauen hier mal in die letzte Serie, da war ja ein bisschen mehr Action drin und es ging los hier im achten Spiel, da hast du also mit Pik 7 und 8 bei einem 18er Gebot natürlich legendär schlecht erstmal gefunden und hast dich dann, ja, Not Null würde man sagen, ne? Ja, Not Null, genau, bereits war eigentlich ein Kreuz, aber da sieht man, dass diese sechs Trumpfansätze mit viel Ass, ja, ohne Verstärkung im Skat auch nicht wirklich was Sinn. So. so, den Null hätten wir jetzt schlagen können, entweder wenn Kreuz zu dritt steht, das war nicht der Fall, aber es stellte sich natürlich raus, nach meiner blanken Kreuzeröffnung, dass ich mit ein paar Abwürfen, einmal in Kreuz und dann über Pik, hinten vier Karos letztlich loswerden konnte, beziehungsweise den letzten Karo auf den Karo Buben, und jetzt stand ich hier und habe mir plötzlich angefangen, Gedanken zu machen. Äh, was ist, wenn der Eddie, der vorher noch angesagt hat, wie, wie hast du die Chance eingeschätzt? Irgendwas über 70 Prozent, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber so 78 habe ich mal grob geschätzt, ja. Ja, und das, ich fand die 78, alleine so eine präzise Schätzung ist ja auch gut. Ähm, ich habe sie dir ja irgendwie nicht abgekauft und plötzlich habe ich irgendwie weiße Mäuse gesehen und habe gedacht, der Eddy nimmt mich auf dem Arm, er hat das vielleicht ein bisschen hoch angesetzt ähm, und hat jetzt doch Herz im Blatt, das wäre ja quasi deine Wette darauf, dass du auf Karo erwischt werden kannst und dass ich da dann nicht drauf komme und es auf Karo versuche. Ja, bin ich im Nachhinein nicht so ganz happy mit der Entscheidung, ich habe es dann tatsächlich hier auf, auf Herz versucht, denn ähm, selbst wenn du eine 60% oder 65 vielleicht oder 70% Chance hast mit 8 und 9, dann musst du sie ja eigentlich in der Hand behalten. Ne? Ja, ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht ansatzweise darüber nachgedacht habe, dass dich äh, diese Aussage so verwirren kann, weil, äh, ja, also ich hätte wahrscheinlich an deiner Stelle jetzt auch logischer gedacht, aber ich habe ja auch mal logisch gedacht und das war auch nicht richtig, also von daher, ja, war das einer der wie viel Prozent auch immer Fälle, wo der Null trotz ziemlich vielen Abwürfen noch gewonnen wurde. Gut, dann schauen wir uns mal Spiel 9 an. Da ging es ja gleich weiter. Da habe ich jetzt in Hinterhand 18 gepiepst, auch natürlich mit einem schönen Ansatz, könnte man sagen. Ne? Am verdeckten Tisch würdest du dir keine Gedanken machen. Da wäre es allerdings dann auch schon so gewesen, dass die Oma in Mittelhand sicher ja erstmal losgereizt hätte und dann hättest du schon eine ganz andere Informationsbasis gehabt und dir das überlegen können, ob du gegen Mittelhandgebote noch mitspielen möchtest. Ähm. Ja, ich habe jetzt auch nicht gerade legendär gefunden und ja, letztlich habe ich mich jetzt hier für ein sehr exotisches Spiel entschieden: den 3-Trümpfer-Herz mit 21 unten. Muss natürlich Kreuz 10 laufen, müssen beide Asse laufen und ich muss entweder eine 10 fangen oder beide Könige. Ja, und ich glaube letztlich, auch wenn ich mir das jetzt so anschaue, das war jetzt nicht die allerbeste Idee. Das Ursprungsspiel mit 7, 9, 10 und zweimal als Dame, sieht zwar irgendwie auch dusselig aus, aber ich glaube, ich muss einfach irgendwie die 10 drücken und eine Dame. Und dann ist es für dich immer noch potenziell schwer. ne? Genau. Potenziell schwer wäre es auf jeden Fall gewesen. Ob das jetzt zum Sieg geführt hätte, auch noch unklar, aber auf jeden Fall hättest du eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit gehabt. Ja jetzt eine Idee, was du für ein Kreuz aufgeschlagen hättest, überhaupt ja, ist es ja, auch ich, nicht so leicht. Ich habe es mir gerade direkt mal angeschaut, aber wahrscheinlich werde ich nicht um den ähm, Karo König vielleicht wahrscheinlich Karo König an ganz tollen Tagen vielleicht Herz Dame. Ähm, ja. Ja, nur stell mal, vor, du schließt Herz Dame auf und dann klappt das Blatt von Mittelhand auf, dann stehst du auch da. Ich meine, Herz, es steht ja für mich überhaupt nicht gut. Trumpf zu viert, Herz frei. Ähm, trotzdem, Trumpf muss ich natürlich, äh, werde ich dann überhaupt nicht anfassen, sonst verbrenne ich sofort ein Trumpf volles. Und dann ist es auch wieder so ein bisschen gerate. Ja, was machst du ja. denn, wenn du Herz da mal ausspielst mit dem Blatt in Mittelhand? Dann musst du auch gleich dich entscheiden, habe ich so dusselig sechs Augen gedrückt und die zehn oben? Hm. Äh, oder habe ich irgendwie die zehn unten? Dann ähm, ist auch nicht so leicht dann, ne? Wahrscheinlich Herz-Dame-Pi-König wäre der, bei Herz-Dame die Fortsetzung gewesen. Und äh, dann wahrscheinlich alles in die in Herz Ass nebst Pik 10 nebst Herz und Abwurf Pik 9 gelegt oder sowas in der Richtung, was wahrscheinlich dann auch gereicht hätte. Aber alles unsicher, definitiv. Alles unsicher, okay. Auf jeden Fall, die Spielansage hat mich nicht wirklich glücklich gemacht. Jetzt war ich, wenn man so will, nach zwei Spielen schon so ein bisschen im schlechten Lauf, wie du auch zu Recht gesagt hattest. Zum Glück gewinne ich Spiel 10. Und jetzt kam Spiel 11 und das war ja eigentlich der, das interessanteste Spiel, wenn man so will. Fast so ähnlich wie das Spiel zwei äh, Runden vorher. Mein Ausgangsblatt war sogar mit einem Buben noch stärker, aber wieder war es so, dass die Oma in Mittelhand natürlich sich komplett bedeckt gehalten hat. Das ist ja die Regel, aber die Hand voll hatte. Und ich habe genauso dusselig wiedergefunden, wenn man so will wie vorher. Fast eine identische Karte, fünf Kreuz mit beiden Trumpfvollen, zwei einfach bestellte Asse, diesmal mit Luschen und wieder diese, diese Hohle 10 zu dritt. Ja, ähm, tatsächlich hätte ich wohl äh, auch gegen diese Verteilung den Kreuz gewonnen mit einer ganz üblichen Null-Augendrückung, die beiden roten Asse blank, aber das war mir wieder irgendwie zu, zu heiß. Ne? Peak steht ja dann auch nicht mal immer 2-2. Ähm, also, was heißt zu heiß? Dass es heiß wird, war sowieso klar, ne? Ja, aber wahrscheinlich hat so den, äh, den Kreuz sogar gewonnen mit Peak 10 und einer beliebigen Lusche unten. Den von Assen. Aber, äh, aber trotzdem ähm, ist das ja alles auch Geschmackssache und der Peak ist ja offensichtlich sogar gegen fünf Trumpf zu gewinnen, was wir herausgefunden haben. Ja, jetzt ging's los. Ich habe dann äh, natürlich ein bisschen krumm gedrückt, so in dem Versuch, das alles ein bisschen zu verschleiern, habe mich letztlich entschieden, die Peak 10 doch oben zu halten. Man kann natürlich auch Peak 10 und einen Kreuz vollen drücken die Drei Asse dazu, 53 und dann in den roten Farben ähm, versuchen, noch ein, zwei Bilder zu schnappen, vielleicht den Herzbuben durchzubekommen. Ähm, aber das wäre tatsächlich, hätte nicht funktioniert. Ähm, jetzt hast du ganz logisch Karo Dame aufgeschlagen. Du hast ja übrigens gar nichts hier in der Hand. Und ja, ich war im ersten Moment nur wirklich tierisch erschrocken. Oma hat fünf Trumpf dagegen, das volle Programm und ist eine Farbe frei. Habe gar nicht gerechnet, dass ich überhaupt das Spiel gewinnen kann. Ähm, du hast ja schnell schon irgendwie angefangen, länger drüber nachzudenken, wo ich so denke, was macht der Eddy denn, ich, er kann doch an sich machen, was, ich, was er will. Ähm, ja. Aber du hast schon gesehen, dass da Ungemach mit Kreuz auf dich zukommt, ne? Also ich, ich, es sieht ja erstmal so aus, als wenn dieses Spiel auf jeden Fall fallen muss, egal was du so gedrückt hast. und dann merkt man erstmal, wie kompliziert dieses Spiel wirklich ist und nach Karo Dame war das Spiel ja wirklich gar nicht mehr zu gewinnen für mich, was ja überhaupt nicht so aussah. So ist es. Wir haben also auch beide in der Serie, glaube ich, dem Spiel, ich noch hinterher geschmunzelt, du noch hinterher getrauert und äh, im in der Heimanalyse haben wir dann festgestellt, das Spiel stand nach dieser Eröffnung schon auf Sieg. Nur eine Eröffnung aus der pik Lusche oder aus der herz Lusche Also die schwächsten Eröffnungen, die an sich quasi gar nicht vorstellbar sind, hätten dich noch im Rennen gehalten. Und hier hätte ich jetzt auch rausnehmen können oder schnippeln können. Ich konnte das an sich spielen, wie ich will, solange ich jetzt nicht komplett dusselig irgendwie Trumpf ziehe. Was ja logisch war, dass ich das nicht mache, sondern meine Herzflöte einsetzt. War das Spiel auf Sieg. Gut. Ja, ja, alles klar. So viel zur Nachbetrachtung aus der letzten Serie. Und dann wollen wir mal gucken und hoffen, dass heute wieder genauso viel Action ist. Ähm, ich erlaube es mir dann diesmal, hinten liegend den Tisch wieder zu eröffnen. Jawohl. Und wünsche ein gut Blatt. Ja, dir auch. Good Blatt. Eddie, ich glaube, du hast den Sound noch an hoffe, dass uns das jetzt hier nicht stört. Ja. So. Jawohl. Dann lasst die Spiele beginnen. Ein sehr attraktiver Ansatz. Äh erste Punkte liegen gelassen? Ja, unsicher. Äh, ja, ja, wahrscheinlich zumindest so. Das ist auch ein attraktiver Ansatz. Ähm, wir machen es mal so. Jetzt einmal offen. Du hast schon wieder so viele Optionen beim Aufschlag, das gefällt mir nicht. Ja, ja. Ja ja, was soll man sagen? Einmal offen ist natürlich ein starkes Spiel. Was? Naja, du willst mir noch eine kleine Chance geben im Aufschlag, was zu verbaseln. Also ganz hundertprozentig ist er auch noch nicht. Im Vorne hätte ich was anderes gespielt. Greifen mal ins Kreuz rein. Aha. Fünfmal, oh, doch nicht fünfmal, ach doch, fünfmal Trumpf. Karo, vier Augen gedrückt, ja. fünf Trumpf dagegen, aber kein Problem für dich, denn äh, Kreuz und Pik läuft doppelt, da gibt es einfach den Abzug der Vollen und dann bist du ja schon fast, fast zu Hause, ja, zehn kriegst du auch noch durch, also keine Chance für mich, obwohl es erstmal super stark dagegen aussieht mit den fünf Trümpfen. aber dafür kann ich mir hier gar nichts kaufen, ne? Weiß gar nicht, macht das noch irgendeinen Unterschied, wie wir den hier fortsetzen? Wahrscheinlich nicht. Na komm, wir wollen es hier nicht. Wir wollen es nicht äh, rauszögern. Ich biete mal einfach gewonnen an. Ja, Mann. Mhm. startet Daniel den Angriff. Immer noch nicht. Ja, wenn die Karte danach aussieht, ne? Wenn die Karte danach aussieht. Ich, du liegst zwar 155 plus das Ergebnis dieser Liste vorne, aber das ist dann noch kein Grund mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Davon wird es ja auch nicht besser. Ja, so. Ein geschlossenes Chaos. Gut, Eröffnung kommt schnell. Du hast eine Idee, warum. Aha. 600 Trumpf, Kreuz, Dame, Lusche wahrscheinlich gedrückt, hoffentlich gedrückt, Pik, Lusche und das Herz Ass zu dritt. Hoffentlich gedrückt, hört sich Ja, nicht hoffentlich gedrückt. Äh, die beiden Kreuzen. Ich muss natürlich hier gleich mal, ich glaube, ich muss erstmal einen 21er suchen. So. Damit lässt sich arbeiten. Dann würde ich sagen, ist ziemlich sicher Kreuz Dame gedrückt und ja, ich glaube, Peak hinterher kann jetzt erstmal nicht verkehrt sein. Da sieht man, dass diese Theorie mit zwei von einer Farbe nicht immer gut ist. Ja. Yeah. Naja, beim deux auf jeden Fall hat sie sicher auch ihre auch. Berechtigung, aber es ist natürlich dann leichter, da mal mit den fünf Piken auch rauf zu marschieren. Ne? So. Was passiert jetzt hier eigentlich? Also Karo Lusche, Trumpf, König, Herz 10, Karo 10, 49. Und dann kann eigentlich noch passieren, was will. Kreuz Ass geht immer nach Hause. So, und die Variante müssen wir schon mal ausschließen. Ja, pauschal würde ich sagen, das sieht nicht gut aus. Ähm Ein heftiger Gegensitz hier mit Herz 2 und 5 mal Pink plus 21 Stößchen im ersten. 21 Stößchen. Ja. ja. Ja, gut. Na komm, wir lassen Daniel mal das Spiel schön zu Ende spielen. So, da hat die Glocke einmal zugeschlagen. Klar, den Weg hast du gesehen. Ich habe ihn natürlich auch gesehen. Aber da du kannst gleich, ja... Die 18 das, ja. kannst dich ja jetzt auch mit einem hohen Vorstich nicht dagegen wehren. Dann geht die Trumpf 10 wiederum nach Hause. Also. Ja. So, jetzt müssen wir hier mal langsam einsteigen. Und das nenne ich mal eine Premium-Findung. Damit kann ich arbeiten. Und zurück... Ins Rennen. Karo 2, 2 Herz. Zwei Jungs frei und der Gang zweimal offen ist Schneider. <lacht> so. Ja, da können wir direkt aufgeben. Ach, oi. Junge Aske gefunden. Ja, war schon ein schöner Ansatz, aber danach war natürlich gar ich keine Sorgen. Hatte bis auf so. So, jetzt wird es wieder ein bisschen warm, aber das kriege ich auch nicht hin. Das kriege ich auch nicht hin, den nicht als Krank zu spielen. Nachzuvollziehen, nachzuvollziehen. Ich glaube, 11. 21, 32, nee da wäre immer noch sehr. Ich glaube, wir müssen den vollen mal mitnehmen. Kreuz 10 blank, Herz blank, okay. Den kriege ich nicht hin, nicht als Krank zu spielen. Beeindruckend. Was habe ich denn in Karo gedrückt? Ist egal, wenn da noch, ist glaube ich noch das Bild für raus, ne? Andersrum das ist Schenken. genau. Raus gewesen. Ein Bild nur gedrückt. Da ist der Turbo. Ja, hier ist heute wieder viel eingepasst, aber alles, so wie ich das gesehen habe, alles berechtigterweise. Berechtigterweise. Berechtigterweise. Kreuz, aha. Hm. Ja, was machen wir denn da? Ich komme her Aha, was sehen wir? Wir sehen fünf Trumpf, wir sehen Pik, 10 Lusche, Herz, Ast, zu, Dritt und Karo, Ast mit Dame. Ass Dame ist natürlich auch sehr unattraktiv in der Hand zu halten, also durchaus möglichst. Karo Dame, Pik 10 gedrückt wäre eine Idee, ne? Pik 10 oben, ist das realistisch? Pik 10 oben. Kann er Pik 10 oben haben? Glaube nicht. So lange Pik Dame. Ich lege gerade, wovon das jetzt der Aufschlag ist. Sieben Neun König. Der blanke etwas verzögert. Hast du die beiden Peak im Keller? Ich überlege noch, ob ich Pik 9 oder Pik 10 lege. Okay. Ähm, <lacht> ja. Ich habe aus Versehen die beiden Peak im Keller. So, das hört sich schon sehr fröhlich an für Daniel, wenn ich die beiden Peak im Keller habe. Ähm, na ja, komm. Ah. Okay. So. Dann da hat der Blanke mit 5A2 so lange gedauert. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. So. Ja, du, weil wenn die schnell kommt, dann weißt du ja sofort wieder Bescheid. Jetzt ähm, hast du es ja auch mit reinkalkuliert. Ist natürlich, glaube ich, jetzt für mich. Eine günstige Eröffnung, weil alles geklärt ist. 23 Augen und ich glaube, das sieht. Ja. Ich glaube, das sieht gut für mich aus, ne? Mhm. Ich glaube auch. Denn vor allem, Dingen Herz, Herzkönig ist eine nicht ganz unwichtige Karte in dem Spiel. Herzkönig ist auch keine unwichtige Karte, genau. So. gut. Naja, Bube war klar, muss ich natürlich erstmal rausnehmen. So, was hat der Die 23, er hat noch drei Trumpf. 7 König Karo, Bube. Jetzt Ass zu 3 Karo, Ass Dame, 23, 34, 45. Ich glaube, ich glaube ich glaube wir werden mal den Karo könig auf die Reise schicken 23 34 38. 53 hm, habe ich mich danach selbst umzählt oder hast du genug Chancen gehabt mit den beiden Königen und Trumpf gibt es natürlich auch noch zwei Stiche. Das kann ich nicht verhindern. Ich glaube, wir machen das mal einmal so. Und dann. So. Oh, und der Eddy gewinnt glaube ich mit 62 oder 63. 59. Nee, 59, ja. 59 habe ich doch alles richtig gemacht. Oder zumindest habe ich mich jetzt hier im Endspiel sogar noch verzählt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich da nicht mehr rausholen kann. Wird ich mir aber auch nochmal anschauen. <lacht> Was habe ich denn da jetzt gemacht? Peak zweimal offen. Entweder du willst mich auf den Arm nehmen oder du hast Karo Ass gedrückt. Ne, ich habe Karo, egal. Ne, ich hatte ein anderes Spiel gar nicht gesehen. null o möglichkeit noch. Ja, wir gucken mal, ob das Spiel gegen 5 Trumpf diesmal trotzdem theoretisch Ach, ist. Karo Ass tatsächlich gedrückt, ich dachte schon. Ganz kurz Moment habe ich dir geglaubt, dass du jetzt sprechend durcheinander bist. Vier <lacht> Schneider, unseren Einstich werde ich wohl machen. Ne? Ja. ja, das sieht nicht gut aus. Nee, heute nicht. 18 mit zwei Alten und zwei Assen, die sind zum Verhängnis geworden. So, so, so, so, so. Nee, auch zu dünn. Eine Nuance zu dünn. Auch zu dünn. Und jetzt nochmal. Wieder Schluss. steht König zu dritt. Den ersten können wir einmal laufen lassen. Kreuzkönig zu dritt. Oh. Nein, nein. Ist vielleicht gar nicht ganz so dramatisch, ne? Ich kann das auch mal so rüberspielen. Schneider frei. Oh, jetzt noch getaucht. Okay. Noch mehr Schneiderfrei. Ja, Schneiderfrei, das stimmt. So, ich habe mich sehr bedeckt gehalten, zwei Spiele, aber die hatten es in sich. Ähm, ja, du sagtest es schon. Mit zwei Alten und zwei Assen 18 sind wir zum Verhängnis geworden, zweimal gegen die volle Trumpfbatterie. Und schon ist so eine Serie... Naja, zweimal gegen die Trumpfbatterie. Bei dem einen Spiel wurden die 21 getroffen, Trumpfstand bei 2, ganz artig. Richtig, einmal gegen den Fünferzug pick und einmal gegen die Trumpfbatterie. Gut, letztlich, ähm, da wenig Spielanteile unterwegs waren, ist die Geschichte gar nicht so deutlich ausgegangen, wie man erstmal nur aufgrund des Spielverhältnisses von 3 zu 2 denken könnte. Aber auf jeden Fall habe ich die Führung wieder übernommen. Ja, und dann sehen wir mal, ganz solide, genau, wie es weiterläuft. Danke, Eddie. Bis dann. Jo, danke, tschüss.